Das ist wirklich unglaublich, ja. Aber trotzdem bitte nicht nachmachen, ja. Ja, heute das Thema Leinsamen und herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du dich für deine Gesundheit interessierst und dass du wieder reingeklickt hast. Ein paar Basics, ja, als allererstes zu Leinsamen, denn viele konsumieren dieses Lebensmittel, wissen aber nicht genau, wie viel sie konsumieren sollen oder dürfen vor allen Dingen auch, weil der Blausäure enthalten ist und so weiter. Das habe ich für euch mal Studien basiert genauestens geprüft, dass ihr genau die Grammzahl wisst, die noch okay ist, im Blutserum und so weiter. Das wird sehr, sehr spannend. Also zunächst ein paar Basics, also Cyanide sind Salze und andere Verbindungen der Blausäure, Cyanwasserstoff, also HCN. Viele kennen es sicher noch als Cyan-Kali, ja, dem die Juden unterlagen in den Konzentrationslagern zum Beispiel halten. Ja, in diesem Video werden wir zusammen evaluieren, ja, wie die Gifte wirken und welche Mengen von Lebensmitteln noch tolerierbar sind für eure Gesundheit, da sollt ihr auf jeden Fall dranbleiben und zuhören, ja. Die allgemeine Struktur der Cyanogen-Glucoside besteht aus einer reaktiven alpha hydroxyl nitril komponente die durch Konjugation mit D-Glucose stabilisiert wird. Ziemlich kompliziert, müsst ihr euch nicht unbedingt merken, ja. Daher kommt auch die Annahme, dass bittere Aprikosenkerne Krebszellen zerstören, denn die Krebszellen würden die konjugierte Glucose erfressen ja und dann dementsprechend an Zionidverbindungen in dem Rest quasi sterben. Ja? Wenn ihr dazu mal Aufklärung haben wollt und wie du dazu haben wollt und wie viel davon doch tolerierbar ist von den bitteren Aprikosenkernen und ob es wirklich so wirkt, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Dann werde ich mit den dem wahrscheinlich mal annehmen. Ja? Zyneogene werden im Inneren, also der Zellvakuole des Pflanzengewebes gespeichert, ja, wodurch sie von ihren hydrolysierten Enzymen, spezifischen Beta-1,6-Glykosidasen, 1 6 ja, getrennt werden. Ja, so, das ist der Vorgang. Ja. Bei der Zerstörung des Pflanzengewebes, beispielsweise durch Pflanzenfresser, ja, kommen die Beta-Glykosidasen ja, mit den Zyneogene in Kontakt, ja, was zu einer enzymischen Spaltung des Kohlenhydratanteils führt. Das gleiche passiert auch bei Knoblauch, ja? zum Beispiel das Enzym Alinase, ja? aus dem Alin ja? wird dann dementsprechend das, der Hauptwirkstoff das Alicin, ja? so, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Erst die Umwandlung wird beim Pressen oder beim Kauen oder beim Brokkoli ja? mit dem Enzym Myrdinase, ja. Die dann den Hauptwirkstoff Sulforafan umwandelt. Ja? Also, da gibt es viele Beispiele in der Natur, dementsprechend. Ja? Immer dieses gleiche Schema hat einfach. Ne? Wenn die beiden aufeinander treffen, entsteht jetzt dieser Hauptwirkstoff. Ja? Das gleiche ist bei Boleinsamen auch. Deshalb ist das Schroten ja auch äh, einerseits auch wichtig für die Freisetzung der Omega-3-Fettsäuren, aber gleichzeitig entstehen dadurch natürlich auch die Cyanverbindungen. Ja? Es gibt verschiedene Cyanverbindungen aus verschiedenen Pflanzengruppen. Zum Beispiel haben die bitteren Aprikosen keine Amygdalin. Linamarin haben Maniok, das kennen vielleicht viele aus dem chinesischen Supermarkt, ja, und Neolinostatin und Linostatin haben dementsprechend die Leinsamen, ja, das sind so die Zianverbindungen. Die perakute orale Toxizität von Zynid und HCN, also bei Säugetieren, ist gut bekannt, ja. Das eine Molekül wird leicht absorbiert und wird über den Blutkreislauf verteilt. Oberhalb eines bestimmten Gewebes hemmt Cyanid die Zytochrom-C-Oxidase im Komplex 4 ja, der terminalen Enzymen der mitochondrialen ja, Elektronentransportkette, so kann man das sagen, ja. durch kompetitive Bindung an den Sauerstoffreduzierenden Kofaktor des Proteins. Ja. Diese entscheidende Wirkung führt zu einer verminderten Sauerstoffverwertung und zu einem verstärkten anaeroben Stoffwechsel, was zu einem Überschuss an Milchsäure ja, und metabolischer Azidose und schleichendem Zelltod dementsprechend laut Energieentzug quasi führt. Ja? Also so wirken quasi Zyanide, Zyanide bei uns im Körper. Ja? Doch was sagen die Studien? Welche Mengen sind noch relevant in Lebensmitteln und für unsere Gesundheit vor allen Dingen auch? Ja? Diese Studie hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Ich habe eine sehr, sehr geile Studie gefunden für euch. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. jetzt ja? Es wurde der höchste Gehalt an Zyanid Äquivalenten also Gesamtzyanid in einem bestimmten Lebensmittel im Handel erhältlichen Lebensmittel genommen. Ja? Ganz wichtig. Ja? Dann zweitens maximale mechanische Zerstörung ja, der Gewebestruktur des Lebensmittels unmittelbar vor der Einnahme durch gründliches Kauen ja oder dementsprechend in einem Mixer. ja Wurde es quasi klein gemacht nochmal, ja, haben wir gerade gelernt, weil dann treffen wir die beiden Stoffe erst aufeinander und dann entsteht erst diese ja Schneller Verzehr nach nächtlichem Fasten, das heißt auf leeren Magen drittens wurde es noch genommen ja und dann keine anderen Lebensmittel viertens. ja Also ebenfalls ne, mehrere Stunden vor und nachher wirklich keine anderen Lebensmittel noch dazu addiert, dass der Magenbrei sich vermischen konnte, ja? Die Menschen waren gut miteinander vergleichbar, denn es wurden alle mit einem gesunden BMI, sowie Europäer und Nichtraucher und allgemein gesundheitsgeltend, als gesund geltend quasi hier inkludiert, ja. Dafür wurde die allgemeine Blutparameter bestimmt, ja, so wie die Leber und die Nieren werden bestimmt, also die Werte, ja, die wichtig sind für die Entgiftung natürlich von Giften, ja. ja. dort war ebenfalls alles im Normbereich, ja. Tatsächlich wurden 15 leinsamen Produkte getestet, ja, in die man wie in Punkt 1, ja, den höchsten Gehalt hatten, ja, dort wurde geguckt, eine deutsche Firma lieferte den höchsten Gehalt mit 220 Milligramm pro Kilogramm, wobei ja der Durchschnitt bei 145 lag und der tiefste Wert lag bei ca. 98 Milligramm pro Kilogramm. Das ist nicht äquivalent. Also erste Symptome wie Tachykarie oder Flasch ja, sind im Bereich von ca. 20 bis 40 Mikromol im Vollblut zu erwarten. Höhere Werte, ca. 40 Mikromol, würden als toxisch eingestuft werden, zum Beispiel Bewusstseinsstörungen usw. So treten dann ein. Ja. Und Werte über 100 und, und 120 Mikromol würden im lebensbedrohlichen Symptom quasi enden oder zum Tod führen dann dementsprechend auch, ja. Also Threshold, ja, das heißt die Grenze, ja, sind hier ca. 20 Mikromol, die keinesfalls, also die, die noch als ungiftig quasi deklariert werden können, die ja, und symptomlos quasi verlaufen, ja. Jetzt wurde 30,9 Gramm Leinsamen gegeben, was echt viel ist, ja, was knapp 5 volle Esslöffel sind, ja, von dem höchst, gemessenen Cyanidgehalt, das Produkt, ja, extra geschrotet im Mixer mit 20.000 Umdrehungen, nüchtern nach dem Fasten und sowie keine anderen Lebensmittel wurden noch dazugegeben. Wir werden hier sehen: ja, der Durchschnitt ist ca. 6 Mikromol bei den Probanden gewesen im Blut, im Vollblut, ja. Und das ist etwa, und der, der Höchste hat ca. 15 gehabt. Ja. Das heißt, bei 30,9 Gramm unterschreitet man um den Faktor 3, die Höchstmenge, immer noch. Aber wie viel brauchen wir wirklich, um die Linie zu durchbrechen? Auch das wurde hier festgestellt mit erstaunlichem Ergebnis. Ja? Also wir sehen nochmal hier 7,5 Gramm, also drei Esslöffel erhöhen so gut wie gar nicht den, das das Blut, den Blutspiegel, diesbezüglich ja. So. Selbst 15 Gramm, also 7 Esslöffel, erhöhte nicht wirklich den Zinnspiegel im Blut, ja. 14 Teelöffel, also 30,9 haben wir ja gerade gelernt, ca. 6 Mikromol, also immer noch 3, Faktor 3 unterschritten halt, ja. Selbst 60 Gramm haben nicht die Linie von 20 Mikromol überschritten, also 28 Teelöffel, wurde aber dementsprechend dann knapp. Erst 100 Gramm Leinsam, mein Gott, ja. erst diese haben die Linie überschritten. Ja. Wir wollen natürlich alle wissen, wie es dem Mann ergangen ist, der 100 Gramm Leinsamen verzerrt hat und sich einverlebt hat. Ja. Und er hatte tatsächlich keine klinischen Symptome, seht ihr hier. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Aber trotzdem bitte nicht nachmachen. Ja. Doch was ist, wenn es täglich eingenommen wird? Ja, dazu gibt es einige Tierstudien. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verabreichung von Natriumcyanid in Konzentrationen von bis zu 300 ppm ja, im Trinkwasser in Ratten und Mäusen, dann das sind die einzigen Studien, die es dazu gibt, ja, über 13 Wochen ja, führt es zu keinem signifikanten Anstieg vom Körpergewicht, ja, Organgewicht, ja histo, ähm, histopathologische ähm, und klinische pathologische Parameter, die sich verändert haben, ja keine Hinweise auf neurologische oder Schilddrüsenschäden, also wurden ebenfalls nicht festgestellt, ja. Da man PPM in Milligramm pro Kilogramm umrechnen kann, wären das ca. 300 Milligramm pro Kilogramm. Aber es kann sich irgendwann auf die Reproduktion auswirken, sagten sie. Die ist aber ohnehin nicht vergleichbar, weil es tatsächlich hier um Zienitverbindungen sich gehandelt haben und nicht quasi um wirkliche Leinsamen und ganze Lebensmittel oder sowas. Von daher ist es sehr schlecht vergleichbar und halt auch eine Tierstudie halt. Ja, und von daher an kann man zu der, zu der langfristigen Einnahme dementsprechend noch nichts sagen, sondern nur zu der Momentaufnahme halt. Ja, und dazu gibt es nämlich eine, eine Studie, die man sehr, sehr gut heranziehen konnte dafür. Ja. Okay, also das war's. ja. Von der Einschätzung intendierend haben 30,9 Gramm Leinsam immer noch um den Faktor 3, den in kritische Zone funktioniert, unterschritten halt. Ja. Das ist das Fazit, was ich euch mitgeben möchte. Und von daher jetzt wisst ihr, wie ihr mit Leinsam umzugehen habt. Und ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben auf purazell.de. Ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.